Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ähm, in den letzten Tagen, Wochen habe ich mir Bless Unleashed einmal runtergeladen und es ausprobiert. Für alle, die Bless Unleashed nicht kennen, es ist ähm, ein MMORPG, das jetzt zum vierten Mal oder so released wird, weil die Entwickler es einfach nicht lernen und immer wieder probieren möchten. Es sollte Anfang 2018, nee, im Mai 2018 als Early Access Version erscheinen. Damals hieß es noch Bless Online und war ein Buy-to-Play-Titel, kam nicht so gut an, ist dann ein Jahr später ungefähr eingestampft worden, die Server sind tot, dann wurde es umgetauft und als Bless Unleashed erstmal ähm, ging es erstmal in die Early Access Phase nur für Konsolen und ist auch von seiner gesamten Steuerung und seinem Interface für Konsolen äh, angepasst. Und jetzt mittlerweile ist es auch auf PC draußen nicht die Early Access Version, sondern tatsächlich komplett released, also ähm, ein volles Spiel. Als Bless Unleashed wurde, ist un uh, released. Und ich habe mir das runtergeladen und mal geguckt, wie das so ist, ob es, ob die Entwickler das Feedback der Fans auch zu Herzen genommen haben, ob es ein vernünftiges Spiel ist, so vom ersten Eindruck her, wie das Endgame aussieht, wie ähm, das PvP aussieht, was auch teilweise zum Endgame gehört. Äh, weiß ich nicht, dazu will ich auch nichts sagen, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, äh, vor allem habe ich mir aber den Cash-Shop angeguckt, weil Bless Unleashed ein Free-to-Play ist, ja, und wenn, wenn man sich ein MMORPG, das Free-to-Play ist, runterlädt, dann muss man, eigentlich sollte man dann äh, als erstes auf den Cash-Shop gucken und gucken, äh, welche, welche Strategie verfolgen die Entwickler und wie wirkt sich das, auf das wahrscheinlich auf das Endgame aus. Also ich habe mir halt Bless Unleashed runtergeladen, habe mir einen Charakter erstellt, der Charakter, der Creator ist, ähm, sehr detailliert, ich mag den. Konnte dann anfangen, die Optik ist sehr schön, die Landschaft ist gut gestaltet, ist zwar jetzt grafisch nicht, das Beste vom Besten ist, ich weiß gar nicht auf welcher Engine das läuft, ich glaube Unreal 3 oder 4, vielleicht, vielleicht schon 4, könnte aber noch 3 sein, auf jeden Fall ist es, wenn man es wenn genau hinguckt, ist es grafisch jetzt auch nicht mehr up to date, das Interface ist wie gesagt halt für Konsolen optimiert und... Ähm, es ist zwar sehr clean, aber es fehlen sehr viele Symbole und es, es hat so ein komisches Layout. Und, also, ich würde auch generell empfehlen, das Spiel über Maus und Tastatur, äh, über, über Controller zu spielen, weil Maus und Tastatur sich komisch anfühlt. Ähm, ja, man speckt an und wird dann direkt in, erstmal in so, ein, so eine Tutorial-Gegend geworfen, ähm, wo man dann die Basissteuerung lernt. Ich habe gehört, ich habe die Version davor nicht gezockt, ich habe gehört, dass das Kampfsystem mega langsam und clunky sein sollte. Um, und die haben das jetzt zu dem Release nochmal geändert und ein bisschen äh, flüssiger gemacht. Hat sich jetzt nicht so scheiße angefühlt, aber ähm, so nach einer Weile, nachdem ich so ein bisschen drin war und ein paar Skills ausprobiert habe und ein paar Dodge Rolls und so, ähm, ist das Kampfsystem immer noch ziemlich clunky, um ehrlich zu sein. Also wenn man das jetzt mal mit... Ähm, mit mit Black Desert Online oder so vergleicht oder halt anderen, generell jedem anderen MMO, das, ähm, das ein Action Combat benutzt, Terra Online zum Beispiel, oder Vindictus kann man auch nehmen für, diese, für diesen Vergleich. Ähm, dann sind deren Kampfsysteme sehr viel flüssiger, äh, knackiger, äh, alles reagiert besser, die iframes frames beim Dodgen sind irgendwie fühlen sich besser an und fairer. Bei Bless Unleashed ist es halt nicht so, es connected nicht so richtig. Was, ich, was mir auch nicht äh, wirklich gefallen hat, waren die, ähm, die Klassen, die sind, die sind. Das sind halt so eure 0815 Standardklassen. Äh, wir haben den, den Paladin quasi, dann haben wir den Krieger, dann haben wir den, äh, den Priester, Bogenschützen und Magier. Also man hat fünf Basisklassen, die du, die du auch in jedem anderen MMORPG findest. Was mir dann darüber hinaus auch überhaupt nicht gefallen hat, sind, ist, dass die Rassen teilweise klassenlockt sind. Also du kannst zum Beispiel keinen Berserker-Mensch machen, sondern der Berserker muss, glaube ich, immer dieser, äh, diese, diese Katzenrasse sein, diese Löwenrasse oder was auch immer das ist, die mich total an die Rasse aus Arcade erinnert, die Löwenrasse. Ich habe halt gequestet, die Quests sind größtenteils auch nur die Standard 0815-Quests, aber manchmal gab es halt ein paar coole Sachen, ein paar coole... Quests, die rausgestochen sind, wie zum Beispiel das Identifizieren einer, einer Person unter vielen verschiedenen gleich aussehenden Personen. Da musste, man, da musste man den Questgeber bestimmte Fragen fragen und ähm, hat dann irgendwann so die richtige Person gefunden. Das war, das war cool. War schon ganz cool. Was ich auch sehr cool finde, sind in der Welt gibt es kleine ähm, so gesehen kleine Jumping Puzzles, die dann auch mit Truhen belohnt werden und überall, generell überall liegen Truhen rum, in denen sich in der Regel Inventarerweiterung befinden. Wenn man vier Stück hat oder so, kann man in der Stadt sich einen ähm, weiteren Inventar Slot holen und das scheint eine Daily Quest zu sein, was ich sehr cool finde und was auch fair gegenüber allen Leuten ist, die, ähm, die kein Geld investieren möchten oder können in das Spiel, weil es ist Free-to-Play und es hat natürlich auch Quality-of-Life-Items und der Standard Zum Standard der Quality of Life Items gehören natürlich Inventarerweiterungen. Ganz klar, die hat man überall, die hat man nicht nur hier, die hat man in, die hat man in Guild Wars, die hat man in ja, jedem 0815 äh, Free to Play MMORPG so gesehen. Also das gehört halt dazu und ist auch nicht weiter schlimm, solange der Taschenplatz fair gestaltet ist von dem vom Umfang her. Also das gibt ähm, was mir, was ich nur nicht sinnvoll fand, ist, dass, äh, dass die Truhen, ähm, die man eigentlich finden soll, dass die auf der, auf der Minimap angezeigt werden. Also es ist kein Anreiz dafür, dass die Spieler die Welt erkunden, weil ihnen die, der ganze Scheiß, die ganzen Geheimnisse, soweit ich das mitbekommen habe, eh alle auf der Minimap angezeigt werden. Viel cooler fände ich das und viel intuitiver, wenn die Truhen wirklich versteckt wären, und Spieler, die finden müssten, weil das würde dann Spielern den Anreiz geben, wirklich rauszugehen in die Welt ähm, und sie zu erkunden. Das ist schade. Verschwendetes Potenzial. Was gibt's noch, was mir so aufgefallen ist? Ich habe hier eine mega lange Liste äh, von Pro und Contra, wobei die Contra, ähm, der Contra-Bereich ein bisschen größer ist als der Pro-Bereich. Eigentlich sogar sehr viel größer. Ich gehe mal erstmal auf die Pro-Sachen ein. Also die Optik ist schön, die Landschaften wirken malerisch. Ähm, gefiel mir sehr. Äh, Action-Combat funktioniert nach einem Combo-System. Nach nach wie in Black Desert zum Beispiel auch. Oder ich glaube, Ion hatte das glaube ich auch. Dass, dass es so Combos gab. Ich erinnere mich noch, ich habe früher Ion gezockt. So ein bisschen. Und da gefiel mir das, Komp das Kampfsystem tatsächlich sehr gut. Die hatten coole Combos. Ja, also ähm, es gibt ein K Kombosystem, das das für äh, Konsolen auch äh, ausgelegt ist. Also nicht allzu komplex, man hat halt keine direkte Hotleiste, sondern man klickt, man greift mit, den, mit Linksklick oder Rechtsklick an und mit ein paar weiteren Buttons. Ähm, was eigentlich sehr cool ist, der kombo baum wird mit steigendem Level auch nach und nach erweitert, so dass man nicht ewig auf seiner Rotation festgefahren ist, sondern nach und nach auch ein paar andere freischaltet. Ähm, das Kachel-UI ist sehr clean, nur ein bisschen scheiße aufgebaut mir fehlen Symbole für die ganzen Menüpunkte. Ich muss, ich will als Spieler intuitiv schon wissen, was ein, ein, ein Button macht oder wofür ein Button steht, ohne dass ich immer wieder erst den Text suchen und lesen muss. Also. Das machen zum Beispiel andere MMOs und meine Nase juckt, ey, immer wenn ich irgendwie aufnehme oder streame, juckt meine Nase auf merkwürdige Art und Weise, es ist so komisch. Was andere MMOs machen, ist ihre Menüpunkte mit kleinen Bildchen zu versehen oder Icons, damit man intuitiv auch weiß, wofür das steht, was das macht. Es ähm, ist besser als, als ähm, Menüpunkte zu haben, die, wo einfach nur Text ist. Und genau das hat gerade Black Bless Unleashed. Ich will Black Desert Online sagen. Ich weiß auch nicht warum. Weil es halt so ähnlich ist wahrscheinlich. Genau das hat Bless Unleashed. Ähm, ich, würde, ich würde mir wünschen, dass es, dass die Menüpunkte mit ein paar Grafiken noch erweitert werden, dass man das intuitiver dann äh, sieht auf den ersten Blick und sich nicht erst quasi mit mit den Augen erst da durchfinden muss, um seine bestimmten, um seine gewünschten ähm, Menüeinträge zu finden. Die Skills werden über Skillpunkte aufgewertet. Das kennt man aus gängigen anderen MMOs. Mein Beispiel dafür ist zum Beispiel Silk Road Online. Mein allererstes MMORPG. So funktioniert das da auch. Man sammelt übers Kämpfen Skillpunkte, die investiert man in seine Skills, um sie stärker zu machen. Bei Bless Unleashed. Ist es, erfolgt das tatsächlich über einen Level-Up, entweder Level-Up oder über Questabschlüsse. Ähm, da kann man dann auch, äh, da kann man sich dann auch ausbauen und in, in verschiedene Schwerpunkte, da kann man in verschiedene Schwerpunkte investieren. Will ich mehr Schaden machen oder will ich meine defensiven Skills ähm, aufwerten und ein bisschen tankier sein? Also da hat man auch ein bisschen. Ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Wie, wie viel Gestaltungsfreiheit letzten Endes man wirklich hat im Endgame, ähm, das bleibt abzuwarten. Wie sich, man muss halt gucken, wie sich die Meta kristallisiert, denn letzten Endes geht alles nach einer Meta. Ne? Also es ist halt so, wirkliche Freiheit hast du selten in einem MMORPG. Irgendwann kristallisiert sich ein, ein fester Weg raus, den alle ablaufen und wenn du, den nicht, wenn du den nicht gehst, wenn du nicht genau so skillst, dann wirst du spätestens im, im, im Hardcore-Content später im Endgame wirst du halt ähm, viele Schwierigkeiten haben? Da werden dich Leute dann nicht mitnehmen. Also, ja. Ein, eine Sache, die mir dann auch Sorgen macht, bei, gerade bei so aufwertbaren äh, Bereichen in einem Free-to-play-MMORPG, gerade da äh, bietet sich viel Potenzial für Pay-to-Win an. Und. Davon habe ich auch im Shop tatsächlich ein bisschen was gesehen und das bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. Gear Progression ist ganz cool. Gear, Gear wird größtenteils vollständig angezeigt, was ich sehr cool finde und ähm, man findet auch genug Gear oder bekommt genug Gear, dass ähm, das auch anders aussieht, damit man auch eine optische Progression hat und nicht immer wieder derselbe Scheiß äh, angezeigt wird. Das ist wichtig und finde ich, find ich auch cool. Macht besser, nicht auch soweit erstmal richtig. Ähm, jetzt kommen wir zu den Cons. Die der Kampf ist wie gesagt etwas clunky und mit clunky meine ich im Detail. Äh, man, nach jedem Angriff besteht äh, so ein kleines Zeitfenster, so eine kleine Animation Lock, wo man sich nicht bewegen kann, wo man keine Aktion durchführen kann. Also es geht nicht so richtig flüssig ineinander über. Das fällt gerade dann auf, wenn man zum Beispiel ähm, schnell, wenn man gerade mitten in einer Combo irgendwie schnell dodgen muss oder so, dann geht das nicht, weil man sich noch in dieser animation Lock befindet. Und die Skills, die, die Moves, wirken an sich sehr getaktet und getrennt voneinander. Es geht nicht flüssig ineinander über, sondern ich mache den Move, Animation beendet, dann mache ich den Move, Animation beendet, dann mache ich den Move. Das Spiel hat viele Alpha Walls, die Freiheit wird oft eingeschränkt, gerade in den Städten, wo du denkst, okay, ich komme darüber, ich kann darüber springen, kannst du dann doch nicht rüberspringen und es nervt irgendwie, um ehrlich zu sein, und das sind dann halt, es sind halt wirklich so so, so kleine Kanten, so kleine, so kleine Lücken, über die man nicht rüber kann, weil dann Alpha-Wall ist und du dich fragst, wieso? Wieso muss das sein? Das zerstört so ein bisschen die Immersion und das ist halt in den Städten ganz oft so. In, den, in der Open World war das eher weniger so, da konnte ich teilweise auf, auf, auf, auf Felsen und auf Hügel und Berge klettern, wo man wahrscheinlich normalerweise nicht hin soll oder ähm, wo es halt nichts zu sehen gibt. Und das war cool. Ich liebe es, wenn, wenn MMORPGs einem so, ja, so eine so eine Erkundungsfreiheit geben. Ich verstehe nur nicht, warum das in den Städten so ist. Das Spiel läuft nicht wirklich gut. Es ist nicht sehr performant. Es wirkt von seiner Performance, als ob es eine Beta ist. Und das mit einer... Ich habe die Grafik schon teilweise ein bisschen runtergeschraubt. Ich habe jetzt nicht die schlechteste Hardware und selbst dann leckt das Spiel immer wieder, weil es irgendwelche Modelle oder Objekte oder so nachladen muss. Also man hat immer wieder Mikorukla und lags und das muss einfach nicht sein. Das, muss, das, das kann auf jeden Fall optimiert werden. Das nervt halt teilweise. Dann, ähm, das Spiel funktioniert nach der, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, anhand der Klassen hat das Spiel eine ähm, klassische Holy Trinity mit Tank, DD und Heal. Ähm, beim tanken allerdings ist mir, also beim tanken in Anführungszeichen, ich spiele ja einen ein Kreuzritter oder wie die heißen, Lichtritter, spiele spiel ich, also der Typ mit Schild und Schwert, ähm, da ist mir aufgefallen, dass das Agro target des Gegners nicht wirklich ersichtlich ist. Ich habe es nirgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob der, ob der, ob der Gegner, ob, der, ob mein Boss mich jetzt gerade targetet oder irgendwen anders jetzt plötzlich ins Target genommen hat. Es gibt auch keine Skills, die direkt Argo erzeugen oder so, das steht zumindest nicht in den, in den, in den, in den Tooltips oder vielleicht habe ich es nicht gesehen. Ähm, das macht das Kämpfen ein bisschen chaotisch, denn bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass Bossmonster, ich habe ja auch World Bosse gemacht, also diesen fetten, fetten Zyklopen oder was das ist. Sorry, meine Cam ist mir eingefroren, das kennen alle, die bei mir im Stream vorbeischauen, ich weiß auch nicht warum, die friert manchmal ein. Äh, wo war ich? Ich habe halt auch große World-Bosse gemacht, den großen Zyklopen, ähm, die HP und so weiter und so fort und da ist das richtige, da ist vernünftiges Tanken einfach nicht möglich, weil die Bosse gefühlt wahllos einfach jeden angreifen. Wenn das Spiel wirklich nach einer Holy Trinity geht, dann muss das geändert werden, weil, es, weil man so nicht vernünftig tanken kann, weil Healer so nicht vernünftig healen können, weil gefühlt 90% der Leute down sind, 90% der DDs, weil sie mit einem Schlag weggeheatet werden, während die Tanks versuchen, die Agro zu halten, was aber nicht möglich ist, weil der Boss einfach durch alle, durch alle Leute wahllos durchgeht rotiert. Also es ist mega chaotisch. Ähm, gerade beim Zyklopen ist mir auch aufgefallen, die Gegner sind teilweise viel zu groß. Man kann die Kamera nicht weiter rauszoomen. Der Boss ist riesig. Manche Bosse sind riesig. Nicht alle, aber manche sind riesig. Gerade dieser äh, Zyklop. Und man sieht größtenteils nur die Beine. Man kann nicht weiter rauszoomen und nicht wirklich auf die Animationen reagieren des Bosses, weil, weil, du, die, weil du die nicht siehst. Die Bewegung auf dem Mounts ist sehr, sehr, sehr träge und macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe ich habe so einen Strauß bekommen und normalerweise sollen Mounts ja die Bewegung erweitern, ne? Ist aber irgendwie nicht so ganz der Fall, abgesehen davon, dass Mounts dich ein bisschen schneller machen und auch ein paar Sprints haben. So ein bisschen wie bei Zelda, was ich irgendwie ganz niedlich finde, äh, sind sie mega träge und wenn du, wenn du vorwärts gehst und dann den, die Taste loslässt fürs Vorwärtsgehen, dann läuft das Mount noch 0,5 Sekunden weiter. Und manchmal passiert es dann, dass du an dem Quest-NPC Quest vorbeiläufst und dann in den Abgrund rein, wenn er an einem Abgrund steht. Und das ist halt scheiße. Die Ausrüstung ist wie für Asia MMOs typisch aufwertbar und kann natürlich, natürlich auch fehlschlagen. Und wenn man gerade wenn man ähm, im High-End-Bereich unterwegs ist oder im kompetitiven Bereich und das Beste aus seiner Rüstung rausholen möchte, das Beste aus seinen Stats, dann ähm, kann ich euch versprechen, ich garantiere euch, ich garantiere euch, dass es dafür Pay-to-win-Items im Cash-Shop geben wird. Vielleicht nicht jetzt, aber es wird kommen. Es wird kommen. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum ich immer Angst habe bei Free-to-Plays, ähm, die Potenzial haben, die gerade solche Systeme haben, so Aufwärtssysteme, mit einer Chance zum Fehlschlag? Weil Entwickler immer versuchen so viel Geld wie möglich rauszuholen aus ihrem Spiel. MMOs sind ja, sind ja mega teuer. Das ist, MMOs sind eines der teuersten Gaming-Genres der Welt. Die kosten Millionen von Millionen von Millionen Euro in der Produktion. Und dementsprechend, wenn, ein, wenn dieses MMO schon mit dem Grundgedanken des Free-to-Plays designt wird, dann ähm, werden auch die entsprechenden Systeme, die Grundsysteme des MMOs um diesen Free-to-Play-Aspekt herum herumdesignt und vor allem darum... ...wie man den, die Spieler dazu drängen kann, Geld im Shop auszugeben. Wenn es nicht so wäre, dann würde aufwertbare Ausrüstung ja auch nicht fehlschlagen müssen. Ne? Dann könnte man die einfach aufwerten, so, sobald man die nötigen Materialien hat. Aber dadurch, dass es ähm, ein, eine Fehlschlagmöglichkeit gibt, kreiert man eine Art Risiko für den Spieler, und bietet dann die Lösung für dieses Risiko oder die Minderung für dieses Risiko im Cash Shop an. Das ist nur ein Beispiel der vielen Beispiele, der vielen, der vielen Systeme, die in jedem Free-to-Play vorhanden sind. Äh, es gibt ein Gacha-System zusätzlich zum Cash-Shop, zusätzlich zu den Pay-to-Win-Items -Pay -to und den Pay-to-Convenience-Items gibt es auch noch ein Gacha-System. Ähm, das nennt man Bless Odems. Und davon gibt es eine Gratis-Stufe, die kann man, da kann man dann für Sternkönchen. Äh, Sachen rausziehen oder halt natürlich eine Premium-Stufe mit erhöhter Chance auf, auf seltene Sachen, was auch dann wieder in Richtung Pay-to-win geht. Ähm, Deezing von Monstern war ganz schlimm, ist mir, ist mir oft aufgefallen. Ähm, also mit Deezing meine ich Monster, Monster bewegen sich nicht fluide, sondern sie sind mal hier, dann sind sie plötzlich hier oder, oder Rubberbanden irgendwie durch die Gegend, ganz schlimm. Ähm, gerade bei einem Action-MMO-RPG, äh, äh, äh, Action wo, ähm, wo man schnell Eingaben tätigen muss, wo man sehr, sehr viel Reaktionen zeigen muss, ist das halt kacke. Quest-MBCs sind teilweise verbuggt oder ich hatte mal einen, der war sogar komplett unsichtbar. Das war, das war weird. Ähm, die Skills funktionieren teilweise nicht korrekt. Ich muss zum Beispiel meinen Aufladehieb ähm, gedrückt halten. Der kann sich aufladen bis auf Stufe 2 und macht dann mehr Schaden. Aber es ist halt oft, dass, dass mein Aufladehieb einfach so ausgelöst wird, obwohl ich die Taste gedrückt halte. Und das ähm, ist halt auch scheiße. Bless Unleashed hat einen käuflichen Premium-Status mit teilweise heftigen EP- und Gold-Vorteilen. Und da spreche ich von plus 50% EP. Ähm, was, da kann man sich dann ähm, streiten, ob das jetzt, jetzt Pay-to-Win ist oder nicht. Aber ähm, mit dem Kontext, dass Bless Unleashed eine heftige oder prominente PvP-Komponente hat, es hat halt Schlachtfelder, es hat Open World PvP. Fällt das für mich schon in Richtung Pay to Win. Es ist nicht, nicht hart Pay to Win, aber dadurch, dass es, dass es einen kompetitiven Vorteil in, in, in der Open World hat, in der normalen PvE-Umgebung, ähm, finde ich, jegliche Art von Pay to Pay-to-Skip-Items geht schon in Richtung PvP. Äh, Pay-to-Win, sorry, geht schon in Richtung Pay-to-Win. Des Weiteren sind im Cash Shop Sachen wie Potions, äh, Mounts, äh, Inventarweiterungen, Wiederbelebungsschriftrollen, Materialien, wahrscheinlich seltene Materialien ähm, zu erhalten. Außerdem Schlüssel, mit denen man Truhen, die man aus Dungeon erhält, ähm, öffnen kann. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt der Hammer äh, und da kann man auch wirklich nicht argumentieren, dass es nicht Pay-to-Win ist. Es wird, äh, es soll auch Booster geben, die die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen und ähm, das ist halt eine direkte Verbesserung von Charakter, von einem Charakterattribut, von einem offensiven Charakterattribut. Und in einem kompetitiven Umfeld ist es halt definitiv pay to win. Wenn die Entwickler jetzt schon, nach all dem, nach all dem, nach all dem Shitstorm, den sie, den sie kassiert haben, über die letzten Jahre, nach all der Inkompetenz, die sie bewiesen haben mit Bless Online und Bless Unleashed, wenn sie jetzt immer noch so dreist sind und jetzt und jetzt Pay-to-Win-Items in den Shop implementieren. Nachdem sie so hart zugrunde gememt wurden, dann werden sie auch dreist genug sein, das Ganze fortzuführen und, und darauf aufzubauen und immer mehr und mehr und mehr schleichend einzuführen. Und ehe man sich versieht, ist man als Free-to-Play-Spieler komplett gefickt und kann gar nichts mehr machen später. Außerdem hat es einen Battle Pass, den, der nennt sich Bless Pass. Und der hat ganz klar Pay-to-Win-Vorteile, wie zum Beispiel mehr Gold-Erhalt. Passiver Golderhalt oder Aufwertungsbullshit für mythisches Gier. Und ich kann euch garantieren, dass die dass, dass, dass die Systeme so designt sind, dass Free-to-Play-Spieler übelst hart benachteiligt werden, im Gegensatz zu Pay zu, zu zahlenden Spielern. Es ist einfach so, denn die Entwickler müssen ja auch irgendwie Geld generieren. Ne? Kann man verstehen, aus Sicht der Entwickler ist aber scheiße, aus Sicht der Free-to-Play-Spieler. Ihr müsst immer bedenken, als Free-to-Play-Spieler seid ihr nicht der Kunde, ihr seid nicht die Zielgruppe, ihr seid... Ihr seid den Entwicklern eigentlich scheißegal, weil ihr nicht zahlt. Solche Spiele sind in der Regel so designt, von Grund auf so designt, dass sie Leute mit Geld und schwachem Willen dazu drängen, im Cash-Shop einzukaufen. Wenn ihr äh, sagt, okay, ähm, mir gefällt das Spiel trotzdem und... Und ich kann mich durchgrinden, ich kann mich durchbeißen und auch ähm, als Free-to-Play-Spieler habe ich ein bisschen was erreicht, dann ist das cool und äh, freut mich für euch. Ich, will euch. ich will euch euren Sieg auch nicht schlecht reden Ich habe selber äh, zwei Jahre oder so Allods Online gespielt als kompletter Free-to-Play-Spieler und weiß, wie, wie hart das teilweise sein kann, äh, wenn, man, wenn man nicht reincasht in einen Pay-to-Win-heftigen Spiel. Damit will ich nicht sagen, dass Bla Bless Online so Pay-to-Win ist wie ähm, Allods Online, aber man kann die Tatsache nicht kleinreden, dass Bless Unleashed... Pay-to-Win-Items im Cash-Shop anbietet. Und das wird früher oder später zum Problem werden. Ich möchte nur, dass ihr das wisst, wenn ihr ein Free-to-Play-Spieler seid. Ich möchte, dass ihr wisst, dass das Spiel so designt ist und auch in Zukunft nur so designt wird, dass ihr nicht im Fokus steht, sondern Leute mit Geld, Leute, die dafür zahlen. Deshalb bleibt abzuwarten, wie sich Bless Online. Ähm, Bless Unleashed... Oh, ich verwechsel diese scheiß Titel immer. Bless. Ich sage einfach Bless. Deshalb bleibt abzuwarten, wie Bless sich entwickelt und... Neo ist es jetzt nicht gerade der kompetenteste Publisher, ähm, zumindest in Hinsicht auf Bless. Deshalb... Äh, bleibt skeptisch, glaubt nicht alles, was ihr lest und steckt nicht allzu viel Geld in das Spiel rein, bevor ihr euch nicht absolut sicher seid, dass es das Geld wert ist, was es wahrscheinlich nicht ist. Weil es ein Free-to-Play ist. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann folgt mir doch auf Twitch. Schaut vorbei. Ähm, supportet mich gerne auf Patreon, wenn ihr ein paar Euro locker habt und mich äh, unterstützen wollt. Und wie ich, ich sage, wir sehen uns zum nächsten Video. Vielleicht kommt bald mal wieder was zu Book of Travels. Das, daran bin ich mega interessiert. Und ähm, wir schauen mal, wie es wird. Ne? Haut rein, Leute. Tschüss.